Hallo, liebe Leute, liebe Creative Valley Fans, hallo. Heute möchte ich euch mal ein Produkt vorstellen. Ja, Ich esse ja gerne mit meinen Kindern zusammen Frühstücksflocken, also Cornflakes, ganz einfach gesagt. Und ja, da haben wir mal, ich gucke mal nach was Neuem. Und mein Sohn kam mit diesen hier an. Ja, bei Edeka gibt es die Peanut Butter Crunchies mit Vollkorn Maismehl und Erdnusspaste. Super knusprig. Dachte mir, naja gut, die hatten wir noch nie. Probieren wir das nochmal aus. Ja, so sehen die von der Seite. Da gibt es noch ein paar. Probieren sie auch. Best Flakes, bla, bla, bla. Okay. So, Wir Von Wärme wird geschützt, Produkt wird nach Gewicht abgepackt, Alle schick. Die Abenteuer der Rückseite sind die Abenteuer der Vorderseite. Na, vielleicht habt ihr die ja auch mal gegessen. Ganz möglichen ganzen. Scheiß da drin, ist mir eigentlich alles wurscht, denn ich möchte einfach mal was essen. Tja, und wenn man ich denn, Moment. So, da haben wir mal ein paar rausgeholt, also so sehen die Dinger dann aus. Mal ein bisschen näher ran. Und für alle, die sie noch nicht kennen, also Cornflakes... Egal in welcher Ausführung, ja, die kann man ja auch mal so essen. Zum Beispiel esse ich gerne die, die ähm, diese Kissen mit der Nuss-Nougat-Füllung. Die esse ich auch mal so zum zum Snacken, ohne Milch und so. Aber im Normalfall Schüssel mit Milch und dann essen wir die. Tja, also ich kenne eigentlich viele viele Sorten, die haben mich überrascht. Warum? Und zwar folgendes. Also erstens sehen sie nicht gerade sehr ansprechend aus, finde ich. Und zweitens, die sind gesalzen. Und das in Verbindung mit der Milch, also die sind ja auch, die sind ziemlich fest. Klar, Mais. Und sie nehmen gar keine, also so gut wie gar keine Milch auf. Ja, sie sind ziemlich mh, trocken, aber auch, auch irgendwie so. Sie erinnern mich von der Konsistenz her an Erdnussflips sind wahrscheinlich auch ähnlich und ja das problem an der ganzen sache ist sie nehmen gar keine milch auf hier haben wir diese Maiskügelchen die dann in diesem pulver ge gewälzt werden in diesem peanut butter was auch immer das sein soll und das ding ist gesalzen also ein teil davon erdnussbutter karamell irgendwie sind ein bisschen süß aber auch salzig und in den Frühstücksflocken passt das überhaupt nicht. Also im Zusammenspiel mit der Milch. Man kann sie so gerne essen. So schmecken sie. Also diese hellen Flocken. Das sind ganz klar ähm, Erdnussflips. Ein bisschen süß, aber auch sehr salzig. Diese hier ein bisschen dunkler, hier sind sie ja schon fast braun. Ja, die sind noch nicht mal wirklich süß. Die haben eine leichte Erdnusspaste, aber dieses... So die von innen aus. Und ähm, die nehmen also deswegen gar, kein, gar keine Milch mehr auf. Ich finde den Zusammenspiel zwischen leichter Süße und Salzig passt für mich überhaupt nicht. Also diese Dinger, Peanut Butter Crunchies, kann ich überhaupt nicht empfehlen. Super knusprig sind sie, ja, aber da hole ich mir lieber ein paar Flips. Also, für mich, ähm, auf einer Skala von 1 bis 10, kriegen die eine 3. Ja, sie sind quanschig, aber für Milch und zum Frühstück geeignet sind sie nicht, finde ich. Also für mich. Könnt ihr aber gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr die auch schon mal gegessen habt. Ob die vielleicht euch mehr schmecken als mir. Also, für mich. Und das sieht man auch, die, die Packung ist jetzt, glaube ich, eine Woche alt. Und normalerweise ist mein Sohn da sehr schnell drin und isst es auf. Aber diese Packung ist noch gut gefüllt. Ist nämlich gar nicht seins. Und meins leider auch nicht. Das ist erstmal meine Vorstellung von Peanut Butter Crunchies von gut und günstig. Gut, schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr die Dinger findet. Gibt es die bei euch überhaupt? Gut, bis dann. Thank you.